Was sind die Finanzfakten? Also du fragst, was sind Finanzfaktoren, die beim Anlegen wichtig sind? Ähm, da gibt es zwei große Kategorien. Es gibt die Finanzfaktoren, die Sinn machen und die, wo man hofft, ähm, können davon zu profitieren. Die, die Sinn machen, sind all die, die man erklären kann, und man kann rational erklären. Eine Firma, die einen grossen Gewinn hat, sollte mehr wert sein, als eine Firma, die einen kleinen Gewinn hat. Eine Firma, die einen grossen Umsatz hat, sollte mehr wert sein, als eine Firma, die einen kleinen Umsatz hat. Oder? Mhm. Eine Firma, die eine grosse Dividende auszahlt, sollte mehr wert sein, als eine Firma, die eine kleine Dividende hat. Das, das, sind, das sind ganz fundamentale Größen, muss sagen. Also, also das, das muss einfach so sein. Und das kann man analysieren. Wir reden dort von Value. Der Firma. Wie viel ist sie wert mhm. im Verhältnis zur Größe? Mhm. Und ähm, wir bei Obermatt haben wir das äh, automatisch analysiert und macht einen Value-Indikator, ein Value-Rating, mhm. auf vier Größen. Also wie teuer ist sie im Vergleich zu Dividenden, wie teuer ist sie im Vergleich zum Gewinn, wie teuer ist sie im, äh, im Vergleich zum investierten Kapital, also weißt, Häuser und Maschinen, die sie haben und wie gross, äh, wie teuer ist sie im Verhältnis zum Umsatz, den sie macht. Mhm. Und dann vergleichen wir das mit ähnlichen Unternehmen. Und die, die eher teuer sind im Vergleich zu ihrer Größe kommen eher ein schlechtes Rating über. Mhm. Und die, die eher günstig sind im Vergleich zu ihrer Größe, kommen eher ein gutes Value-Rating über. Mhm. Und wenn du dich zum Beispiel leiten lässt, Firmen nur anzuschauen, die ein gutes Value-Rating haben, dann nachher hast du weniger Emotionen drin. Mhm. Du hast aber auch tendenziell die Firmen drin, wo man das Gefühl hat, sie sind weniger gut. Also du musst wie selber noch reflektieren und sagen... wo also in der öffentlichen Meinung vielleicht ja, weniger gut aussehen. Genau. also okay. wo man zum Beispiel sagt, vielleicht ein Medienunternehmen, wo man sagt, ja, da wird der ganze Umsatz gerade online. Und da musst du mitdenken. Also wenn du eine Skala hast von 0 bis 100 im Value und ein Apple hat jetzt einen Wert von 50, mhm dann musst du dir überlegen, okay, Apple ist jetzt ganz durchschnittlich bewertet. Wie eigentlich eine typische Firma im Hightech-Bereich. Mhm. Habe ich das Gefühl, dass Apple sich wie eine durchschnittliche Firma in Zukunft entwickeln wird? Oder habe ich eher das Gefühl, es wird eine überdurchschnittliche Firma sein? Mhm. Dann, und wenn du zum Schluss kommst, es wird eher eine überdurchschnittliche Firma sein, auch in Zukunft, dann ist es ein guter Kauf, auch bei einer Value von 50. Mhm. Wenn der Value 10 ist, dann musst du das gut überlegen. Musst sagen, die muss ja extrem gut sein in Zukunft. Mhm. Oder? Und, und wenn du jetzt merkst, eine Microsoft hat mal einen Value von 90 oder 95. Oder das heisst, sie ist extrem günstig im Vergleich zum Gewinn. Und dann musst du sagen, ja, wird die Microsoft vom Erdboden verschwinden? Weil alle denken, ja, es geht alles mobile und die Desktop wird verschwinden und alle haben nur noch Apple-Computer. Oder ist Microsoft die Microsoft viel zu stark abgestraft worden? Mhm. Oder weil jetzt ist sie extrem günstig. Okay. Ja. Und das musst du dir selber überlegen, und du darfst nie vergessen, das, was an der Börse zahlt wird, ist das, wo alle Profis denken. Yeah. Und du musst dir wie sagen, okay, ich bin Konkurrenz mit den Profis, mm -hmm. wenn du diese Überlegungen machst. Mm -hmm. Und dann und musst du dir überlegen, wo könnte sich Profis irren? Aber in dieser emotionalen Bewertung von der, von der Firma, wo du anschaust, versuchst du eigentlich ausschliesslich in die Zukunft zu schauen, die nicht... Ich denke nicht, was ich sie jetzt, sondern was denkst eigentlich, wie sie ja. wird, äh, sich entwickeln Und du, musst auch nicht, äh, du darfst auch die Frage nicht ersetzen mit einer anderen Frage, ganz wichtig. Also wenn du Firmen Firma beurteilst, darfst du nicht fragen, ob ich die Produkte gerne mhm. Ich habe einen Tesla gekauft, habe aber eine Peugeot-Aktie gekauft. Mhm. Weil ich wollte nicht einen Peugeot-Wagen fahren, sondern ich wollte eine Rendite von Peugeot. Mhm. Und die haben einen Super Value gehabt. Mhm. Und, ähm, und du gehst gleichzeitig davon aus, dass sich die Firma auch positiv wird entwickelt. Und ich ich bin mir auf die Webseite gegangen und gefunden, hey, neues Management, hey, sie haben schon viel geändert. Mhm. Wir haben Richtung Mietwagen gehen, die sie aber selber machen, also fast in Überkonkurrenz. Mhm. Ich habe mich total überzeugt. Ich habe dann das auch auf Video aufgenommen. Und ich habe natürlich Brandtigs, Leute, die gesagt haben, dann spinnst du, die Böschel sind ein ja, oder, ja. äh, oder ein man man, oder Rostrufe. Ja, das ist... Und das ist die beste Aktie in Portfolio bis heute. Gut, es man mir ja auch ganz anders aussehen. Mhm. Und ich, ich, ich, ich tue auch nicht für mich den Anspruch, nehmen, dass ich jetzt etwas besser gewusst habe. Ich habe nach eine Viertelstunde investiert in die Aktienauswahl. Also mhm. Das ist nicht etwas, was ja. ich kann sagen kann, dass ich mehr wert mache. Aber ich habe sie ausgewählt aus der Obermarkt top Ten liste von Value-Aktien. Mhm. Und das gibt mir wie einen Bias zu interessanten Firmen. weil ja. sind es nicht mehr 200 Firmen, wo du kannst investieren in Europa investieren sondern nur noch zehn mhm. Und das macht es dir viel einfacher. Da musst du musst noch 10 anschauen. Ja.